Kommander Wagner. Was ist es? Unsere neue Flugroute für morgen. In der nördlichen Hemisphäre hat sich ein seltsamer Nebel gebildet. Keiner weiß, was das ist. Ground Control gibt Starterlaubnis. Seid ihr bereit? Sind wir. Rubicon am besten zwei. Rubicon! Jensen, was ist los? Meine Wagner Ground. Kann mich jemand hören? Falls noch irgendjemand da bitte antworten. Sie sind alle tot. Dieser Nebel ist giftig. Wie lange können wir hier oben bleiben? Gehen Sie! Oben alt werden? Nie die Erde sehen? Was für ein Leben ist das? Immerhin ein Leben. Was ist, wenn das die letzten Menschen auf der Erde sind? Das ist größer als wir. Es ist keine Schande, wenn du dich um dich selbst kümmerst, Hannah.